Das erste Mal BigBlueButton. Was bedeutet Moderator, Teilnehmer oder Präsentator? In BigBlueButton gibt es zwei verschiedene Positionen. Moderator und Teilnehmer. Erkennbar sind diese Unterschiede an der Form um den Namen. Diese finden Sie links unter Teilnehmer. Die Moderatoren haben ein Viereck um ihren Namen. Die Teilnehmer einen Kreis. Den Teilnehmern stehen nur eingeschränkte Funktionen zur Verfügung. Die Moderatoren hingegen können andere Personen aus der Videokonferenz entfernen, die Rechte von Teilnehmern einschränken oder erweitern und die Konferenz für alle beenden. Auch das Erstellen von Breakout-Räumen ist den Moderatoren vorbehalten. Es gibt in jeder Konferenz einmal die Rolle des Präsentators. Den Präsentator erkennen Sie am Monitorsymbol beim Namen. Dieser kann eine Präsentation hochladen, Umfragen erstellen, den Bildschirm oder ein Video teilen. Moderatoren können selbstständig die Rolle des Präsentators einnehmen und können diese Rolle auf Teilnehmer übertragen. Dafür muss der Moderator auf den jeweiligen Namen klicken und auf das Feld zum Präsentator machen klicken.